Ich werde mich in den nächsten Wochen vergiften und ihr seid live dabei. Guten Morgen! In der Tat werde ich eine Dosis von Jod zu mir nehmen, die wissenschaftlich gesehen als schädlich, sogar als gefährlich gilt. Warum tue ich das? Weil die Empirie und die Erfahrung von vielen Menschen vermuten lassen, dass die Wissenschaft, die ja nur auf dem aktuellen Wissen fußt, immer schon hinter den Erfahrungen der Menschen zurückliegt. Denn in der Wissenschaft, müssen die Dinge plausibel sein, man muss die Dinge erklären können. Das Problem ist aber, man weiß noch viel zu wenig. Gerade was die ganzheitlichen Wirkungen von Stoffen angeht, ist man noch in den Kinderschuhen. Man kennt nicht mal alle Stoffe. Die sekundären Pflanzenstoffe, die sind überhaupt noch nicht komplett in den wissenschaftlichen Enzyklopädien integriert. Mal kurz zu meiner Geschichte bezüglich des Jods. Ich habe für ca einem Jahr bei einem Bluttest erfahren, dass mein TSH-Wert erhöht war. Die Ärztin wollte mir gleich Thyroxin oder Triodtyronin, also die Schilddrüsenhormone verschreiben. Ich habe dann allerdings interveniert und gesagt, halt mal kurz erstmal stoppen. Ich möchte erstmal probieren Jod zu supplementieren, da der erhöhte TSH-Wert auch auf einen Jodmangel hindeuten könnte, was viele Ärzte gar nicht so auf ihrem Zettel haben, da unsere Ernährung dank des Gesetzgebers mit sehr viel Jod versehen ist. Wenn man denn so isst wie der durchschnittliche Deutsche. Das ist bei mir nicht der Fall, ich wenig fertige und äh, ich habe auch jetzt keinen großen Salzverbrauch. Nach 8 Wochen und einem erneuten Test war der TSH-Wert, nachdem ich sozusagen dann Jod supplementiert habe, wieder im Normalbereich. Ich hoffe, damit auch bei der Ärztin so ein Aha-Effekt ausgelöst zu haben für dann die nächste Behandlung, wenn auch wieder jemand kommt. Nun ein Jahr später habe ich bei Weitem nicht mehr so viel Wakama Algen gegessen wie ich eigentlich wollte und auch von meinem jodierten Speisesalz was ich wieder in meinen Ernährungsplan geholt habe, ich bin damals von der Salzsohle wieder zurück auf jodiertes Speisesalz, äh, habe ich einfach viel zu wenig genommen, da ich eben fast nur Mono meine Food gibt es hier oben und eben auch Smoothies esse. Und ja in den letzten Wochen habe ich dann auch wieder diese erhöhte Müdigkeit festgestellt bei mir äh, und von, dem, von der, vom körperlichen Befinden genauso wie ich damals äh, ja, empfunden habe, wo ich diesen leicht erhöhten TSH-Wert hatte. Und äh, ja, dann habe ich jetzt nun beschlossen, wieder meinen Fokus abermals auf das Jod zu legen. Und da habe ich erst über nachgedacht, was habe ich denn an Jod in den letzten Wochen zu mir genommen? Ihr seht mein Futter. Erreden. Wann habe ich das letzte Mal Wakame-Algen gegessen? Das war vielleicht vor drei oder vor vier Monaten. Speisesalz also ich total selten und sonst habe ich keine Jodquelle, das ist nur logisch dass ich jetzt wieder im Jodmangel bin und ähm, ja, diesmal habe ich mich über Alternativen eingelesen und da kam von einigen von Euch die Empfehlung Lugolische Lösung, also gegoogelt ja, und letztlich nachdem ich mich informiert habe habe ich das bestellt. Ich äh, supplementiere ja auch Vitamin D und habe damit wirklich extrem positiv Erfahrungen gemacht und äh, ja dabei auch schon gemerkt, dass die täglichen Empfehlungen, äh, die von der DGE ausgesprochen werden für das Vitamin D jetzt in diesem Fall ähm, weit unter dem liegt, was mir gut tut und was auch meiner Erhaltungsdosis entspricht. Ich habe die damals ja äh, dreimal das Vitamin D testen lassen und äh, meine Erhaltungsdosis festzustellen. Wer meine Videos gesehen hat Findet sie bestimmt noch. Äh, es sind nur knapp über 1000 Videos, sucht euch das passende Video raus. Ja, und die Haltungsdosis liegt bei 7000 Einheiten täglich von Vitamin D. Also das ist mein Vitamin D-Spiegel, konstant halte bei, ja, so 80 ungefähr. Und ja, und die DGE warnt ja vor solch großen Dosen. Aber es ist mein Haltungsspiegel und, ja, und entsprechend zeigt mir das und natürlich auch mein Befinden, ist auch nicht nur, dass ich mich an Werten orientiere, sondern auch mein persönliches Befinden, ja, dass äh, Vitamin D in dem Maße also 7000 Einheiten für mich gut ist ja. und das hat natürlich dann auch beim Jod einen Denkprozess ausgelöst. Beim Jod werden 150 bis 200 Mikrogramm pro Tag empfohlen von der DGE. Und ich werde jetzt sogar 5 bis 8 Milligramm, also die 25 bis 40-fache Menge des empfohlenen zu mir nehmen. Und werde mich dabei beobachten. Die Grundlage, warum die DGE nur 200 Mikrogramm empfiehlt, ist unter anderem auch, dass die Wissenschaft nur zweifelsfrei die Wirkung von Jod in der Schilddrüse festgestellt hat. Und darauf auch die Empfehlung basiert. Wobei Jod eben für viele andere Prozesse im Körper auch wichtig ist, auch für viele Organe auch wichtig ist, weil es aufgrund unserer erhöhten Schwermetallbelastung und seiner entgiftenden Wirkung auch Prozesse in Gang setzen kann, wo die Wissenschaft noch nicht so weit ist, das zweifelsfrei identifizieren zu können. Ich schau das ja, also das ist im Übrigen äh, die, die Flasche, die ich mir gekauft habe, diese Lugolische Lösung. Ich tue euch die unten äh, verlinken. Ähm, ja, aber kauft euch die nicht, wartet ab, ob ich sterbe und, äh, und dann äh, entscheidet. Ich teile euch meine Erfahrung damit mit. Ne? Also ähm, ja, also die Wissenschaft lässt völlig außer Acht, dass eben das Jod noch andere, andere Funktion hat, außer ja, die Schilddrüse bei der Hormonbildung zu unterstützen. Man muss... Aber eben dann auch sagen, dass diese Wirkungen nicht komplett wissenschaftlich belegt sind. Und deswegen ist es auch ein Risiko und man entscheidet sich quasi gegen den aktuellen Stand der Wissenschaft. Aber eben nur deshalb ist es nicht wissenschaftlich, weil man es ein Stück für Stück nachvollziehen kann. Aber bei einem derart komplexen Körper wie dem menschlichen und äh, ja, diesem absoluten Rumpfwissen, was wir derzeit eigentlich noch haben, äh, da ist es überhaupt nicht verwunderlich. Aber wenn man die empirischen Forschungen sieht, also die Reihen auf der Beobachtung des Menschen, und äh, nicht der Erarbeitung der genauen biochemischen Zusammenhänge ähm, das be be betrachtet, ähm, ja, dann hat sich herauskristallisiert, dass Jod ähm, auch für viele andere Dinge ähm, die über die Produktion von Schilddrüsenhormonen äh, ja, hinausgeht und da ist nämlich zum Beispiel der Energieaufbau ähm, dass man ja, energiereicher wird, was ja eher eine positive Sache ist, ähm, oder dass man eine Abhängigkeit entwickelt und der Energieaufbau ähm, ist nicht nur, dass man so immer wow, so, dass man denkt, so, man explodiert gleich, sondern ähm, es entsteht mit Jod ein gleichzeitiger Abbau von Überreiztheit. Das heißt es ist jetzt nicht so wie Koffeinenergieaufbau, dass man auch gereizter wird, sondern es ist ein Energieaufbau bei gleichem äh, ja, gleich Abbau von, von dieser Überreiztheit. Ja. Jo schon auch zur Stärkung des Immunsystems, unter anderem weil es auch ein Antioxidant ist beitragen. Es steigert auch eben die sofortige Ausscheidung von Quecksilber und Blei also zur Entgiftung Schwermetallbelastung für viele ein Thema für mich überhaupt nicht, weil ich dann noch kein konkretes Urteil mir erlaubt habe, weil ich eben weder die Wissenschaft da logisch argumentiert äh, als auch bei den empirischen Forschungen äh, ich immer wieder Sachen erkenne wo Leute sich Dinge zurechtbiegen und entsprechend wenn ich diese ganzen Schwermetallbelastungen noch, äh, bin ich da reserviert. Aber theoretisch ich inkludiere dass es möglich ist dass wir Schwermetall belastet sind. Ne? Ähm, also, ja, tun. Schwermetalle in uns einlagern. Das steht alles Frage. Die Frage ist, ist das eine Belastung und ist eine Kausalität vorhanden zu gewissen Krankheiten, die man den Schwerbelastungen, äh, zuordnet. Und von daher, da bin ich noch nicht sicher. Aber egal, äh, Jod würde jedenfalls helfen, Quecksilber und Blei aus äh, den Körper zu leiten. Und auch äh, Brom, was vor allem äh, ja, in vielen Backwaren vorhanden ist. Gerade Veganer, die jetzt sehr viele Backwaren sowie Brötchen und Brot essen, äh, ja, für die ist Jod dann äh, soll Jod eine sinnvolle Sache sein. Jod Verbessert generell die Stoffwechselvorgänge im Körper und äh, ja, es wirkt immer entkeimend, entzündungshemmend und desinfizierend. Alle solche positive Eigenschaften werden dem Jod nachgesagt. Und ja, ehe ich mich dann auch lange damit rumschlage, wie gefährlich das Jod quasi ist und äh, vor allem in einer derartigen Dosis, werde ich es einfach selber ausprobieren. Ich habe mir wie gesagt diese Flasche jetzt hier gekauft. Ähm, und ja und da könnt ihr in den Link von dem Produkt könnt ihr auch in den Kommentaren bei Amazon noch die Erfahrungen anderer nachlesen das sind sehr sehr viele Kommentare schon äh, wo ihr sehen könnt wie andere die Jod genommen haben ähm, der eine ich glaube ähm, der ist auch hier auf YouTube unterwegs ich glaube, Benny äh, Destimo oder sowas tut mir leid wenn jetzt zuguckst, wenn ich dich falsch hat er auch gepostet er hat glaube ich irgendwie äh, 25 Milligramm auf einmal genommen oder sowas. Also da seht ihr ja auch Erfahrungen, da könnt ihr mal ein bisschen schmökern, wenn euch das Thema interessiert. Ich werde auf jeden Fall nach 7 bis 8 Monaten, wenn ich das jetzt hier genommen habe, jeden Tag nehme ich sagen 5 bis 8 Milligramm, werde ich erneut einen TSH-Wert-Test machen lassen. Ähm, vorher natürlich euch live immer auf dem Laufenden halten, was ich bei meiner Müdigkeit tut und ob irgendwelche anderen Effekte ja, für mich bemerkbar sind oder sichtbar sind. Und, ja, und bei Jodes ist es nämlich so, dass in den ersten 6 Monaten der TSH-Wert noch weiter erhöht wird, dass man sich dadurch aber nicht abschrecken lassen soll. Das ist zumindest äh, ja, die, die Erfahrung derjenigen, die das probiert haben. Und deswegen will ich mich da gar nicht verunsichern lassen und werde das über die 6 Monate hinausnehmen, ohne den TSH-Wert testen zu lassen und erst nach 7 bis acht Monaten ja, den, den Test machen lassen. Weil der Auslöser, warum ich das probiere gegen die Wissenschaft, ist die Empirie, ist die sind die Erfahrungen der Menschen. Und deshalb muss ich auch stringenterweise ähm, ja, dazu dann auch diese Empfehlung mit aufnehmen. Ich kann nicht sagen okay, ich probiere das ausgelöst durch die empirischen Erfahrungen, wende das aber anders an und interpretiere das anders als die empirischen Erfahrungen, sondern tu dann wieder die, ja, die, die Grundlagen der Wissenschaft zur ziehen. Das würde keinen Sinn machen und das wäre eben nicht stringent und entsprechend ja, werde ich erst nach 7-8 Monaten einen TSH-Wert abnehmen lassen. Ähm, ja, und Wir werden dann sehen, äh, mir ist bewusst dass es ein ja, ein gewisses gesundheitliches Risiko ist, aber das Leben ist für mich vor allem auch, das wisst ihr ja, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, damit verknüpft, Erfahrungen zu sammeln und auch die geistige Evolution der Menschheit voranzutreiben. Und ein Punkt dessen sind Erfahrungen. Ich bin der Meinung, Erfahrungen zu sammeln, das ist wirklich auch das Leben. Und nicht das Leben ist, das Leben zu maximieren, sondern Erfahrungen voranzutreiben. Und äh, ja, die ganze Dynamik, die mit dem Leben und Sterben zusammenhängt dieses sozusagen äh, anzuerkennen und nicht auf sein eigenes Leben zu pochen, sondern einfach ja, die Dinge treiben zu lassen und dieser Erkenntnisgewinn dank unseres Gehirns ist so eine Sache wo ich denke ja geistige Evolution das fühlt sich gut an und dann tue ich mich gerne in den Dienst äh, ja, der Wissenschaft möchte ich nicht sagen, weil es ja keine Wissenschaft ist die ich betreibe, sondern es ja, ist ja quasi nur Erfahrung. Zur, ja, Erfahrungen generieren. Und da stelle ich mich gerne in den Dienst. Und dann nehme ich auch etwa Riesen gerne in Kauf. Und bitte gerade an die vorsichtige Fraktion, ähm, akzeptiert, dass ich ein anderer Mensch als ihr bin. Ich habe andere Werte. Ich werde nicht rumheulen, wenn ich sterbe, was wahrscheinlich vom Judy jetzt nicht passieren wird, aber, äh, oder mit, mit meinen Experimenten eben gesundheitlichen Schaden anmöglicht. Ich werde nicht hinstellen sagen, mich, und sagen, oh, das ist jetzt äh, schlimm. Warum habe ich denn nur äh, den anderen geglaubt oder sowas? Nein, ich tue die Erfahrung, äh, sammeln. Ich handle. Meine Meinung, oder was ich, meine, ich handle nicht meiner Meinung, sondern ich handle im guten Glauben und aus meiner Intuition heraus. Und wenn ich nachhaltige Schäden dadurch produziere, dann akzeptiere ich auch die Konsequenzen. In der Geschichte der Menschheit haben so viele Menschen riskante, viel riskantere Selbstversuche gemacht und dadurch erst ermöglicht dass wir Erkenntnisse gewinnen konnten die uns dann weitergebracht haben und die auch sonst nicht möglich gewesen wären. Gerade heutzutage sind Menschenversuche zu Recht Verboten, Aber glücklicherweise hat man selber die Entscheidung für sich solche Versuche durchzuführen und, äh, ja, und entsprechend mache ich das. Wenn man etwas ändern möchte, dann muss man auch bereit sein Risiken in Kauf zu nehmen. Ich bin nicht überzeugt ob das Jod in einer derartigen Dosis gesund ist, aber ich bin überzeugt davon dass es ein lohnenswertes Experiment ist. Ich bin bereit es herauszufinden, ich halte Euch auf den Laufenden und ja, wir werden uns dann hoffentlich nochmal wiedersehen. <lacht> Alles klar. Ich wünsche euch äh, ja, viel, viel äh, Freude beim Beobachten und teilt mir eure Meinung zum Jod mit. Äh, zum Jod mit. Habt ihr vielleicht selber solche Experimente gemacht? Ich freue mich auf eure Kommentare. Euer Christian.